Für dieses Video benötigst du einen Lüfter mit den Maßen 4x040x10mm. Ich habe mich für den Noctua NFA 4x10FLx12V entschieden, da dieser meiner Meinung nach einer der leisesten Lüfter ist. Allerdings sind sie auch sehr teuer. Aus dem Karton brauchst du nun den Lüfter und den Adapter, um Plus und Minus des Lüfters an ein anderes Kabel anzulöten. Es ist auch besser, wenn du einige Schrumpfschläuche hast. Zuerst löst du die zwei unteren Schrauben auf der Rückseite des Rotens. Danach drehst du deinen 3D-Drucker um und löst die beiden oberen Schrauben. Anschließend ziehst du den Stecker des normalen 40x40x10 Lüfters heraus und löst die vier Schrauben, mit denen der Lüfter am Hotend-Gehäuse befestigt ist. Die Schrauben und die Unterlegscheiben wirst du später wieder brauchen, hebe sie also gut auf. Du du das Kabel in der Mitte durch. Nun musst du das Kabel des Steckers mit dem Kabel des Adeptars vom neuen Lüfter verbinden. Ich würde dir empfehlen, die Verbindung zu löten und mit zwei Schrumpfschläuchen zu sichern, damit es keinen Kurzschluss gibt. Den neuen Lüfter wieder in das Hotend-Gehäuse ein und befestigst diesen, indem du die alten Schrauben wieder in die Löcher steckst, dann die Schraube durch das Loch im Lüfter steckst und anschließend das ganze mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter befestigst. wieder am 3D-Drucker befestigen. Dazu schraubst du zuerst die oberen beiden Schrauben ein bisschen hinein. Schraubst du auf der Rückseite die Schrauben wieder hinein und ziehst alle Schrauben fest.